Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich Willkommen zum UNIX Basics Tutorial. Wir haben letztes mal besprochen wie wir uns im Dateisystem hin und her bewegen und heute wollen wir uns mal ansehen wie wir Dateien überhaupt ähm, kopieren, verschieben, löschen und einiges anderes noch können. Ähm, ja wir schauen uns praktisch heute alles an was man mit Dateien so anstellen kann außer bearbeiten, das kommt in einer eigenen Folge. Ja, ähm, ich fange gleich mal an mit dem Touch-Kommando. Ähm, mit diesem Kommando legt man eine Datei an. Also, wir sehen hier, jetzt in meinem Home-Verzeichnis. Ich lege jetzt mal eine Datei an, die heißt text.txt. Und diese Datei liegt jetzt hier ähm, in meinem Home-Verzeichnis. Also, wir haben schon gelernt mit ls, beziehungsweise wenn ich ls-l A mache, dann sehen wir das schön aufgelistet, ähm, sieht man hier, dass text.txt jetzt existiert. Ähm, also der Touch-Befehl ist ganz einfach, man gibt einen Touch und dann seinen Dateinamen, den man gerne hätte und das, die Datei wird leer erstellt. Ja, ähm, dann zum nächsten Kommando, ähm, was ziemlich häufig verwendet wird. Ich möchte jetzt zum Beispiel diese Datei text.txt in meinen Dokumente-Ordner kopieren, den wir hier sehen. Also ich möchte praktisch eine Datei kopieren. Es geht mit dem Befehl cp, also einfach ein c und ein p für Copy praktisch. Und der erste Parameter davon ist das Input-File, also text.txt. Und die, die zweite, der zweite Parameter ist die Destination. Wir können jetzt uns aussuchen, ob wir schreiben Dokumente und dann einen Slash. Dann wird einfach hier die Datei text.txt txt praktisch im Ordner Dokumente erstellt, also sie wird eigentlich reinkopiert und ähm, heißt dann eben dort text.txt oder wir können uns ähm, eine eigene Datei oder einen eigenen neuen Dateinamen ähm, überlegen, zum Beispiel wir nennen diese Datei jetzt ähm, mehr text.txt. Wenn wir jetzt Enter drücken, sehen wir, dass keine Ausgabe kommt, das bedeutet, es sollte normalerweise funktioniert haben und wir sehen hier die Datei mehrtext.txt existiert äh, ja das ganze geht auch mit Verschieben praktisch genau gleich ähm, außer dass wir jetzt statt cpmv für move <lacht> ähm, eingeben also mv und wieder derselbe Syntax wie vorher wir geben zum Beispiel text.txt ein und wir wollen sie diesmal diese Datei nur nach Dokumente verschieben. Also drücken wir Enter und es wird, wenn wir hier wieder CD-Dokument da Dokumente machen, dann sehen wir hier, dass die Datei Text.txt jetzt in diesen Ordner liegt und in diesem Ordner hier nicht mehr, also im, im Home-Verzeichnis. Ja, das wäre es mal zum ähm, Moveen praktisch. Ähm, ich gehe mal jetzt wieder in den Dokumente-Ordner rein. Ich möchte jetzt hier diese Mehrtext.txt, die ist jetzt praktisch unnötig, weil wir die vorher kopiert haben und ist aber die Originaldatei hin verschoben haben. Deswegen möchte ich diese Datei hier jetzt löschen. Das Ganze geht mit rm für remove und einfach die Datei. Ich bin jetzt hier root, deswegen ähm, wird nicht gefragt, ähm, ob die ob das die Datei gelöscht werden soll wenn ich es hier, ich glaube der User heißt techsonat, ja jetzt bin ich ähm, in einem anderen, also als anderer Benutzer angemeldet und wenn ich hier irgendeine Datei, äh, ich erstelle kurz eine Datei, wenn ich die jetzt versuche zu löschen, dann, oh, dann werde ich nicht gefragt, so das ist nur wenn man ähm, eine Datei versucht zu löschen, die nicht, vom Benutzer erstellt wurde, dann wird einfach gefragt: ähm, Wollen Sie diese Datei wirklich löschen? Dann muss man ähm, ein J eingeben und Enter drücken und dann ist die Datei auch gelöscht. Ach, ist cooler Banner. Ja, ähm, der nächste, der nächste Befehl. Ähm, wenn ich hier, äh, ich habe hier einen Ordner Musik. Aber ich habe auf meinem Computer gar keine Musik. Ähm, deswegen ist dieser Ordner eigentlich unnötig. Ist auch nichts drinnen. Ähm, deswegen möchte ich diesen Ordner gerne löschen. Das geht mit dem Kommando rmdir. Also wieder remove und zusammengeschrieben einfach dir für di Directory. Ähm, und dann geben wir das Verzeichnis an, das wir löschen wollen. Und drücken Enter. Jetzt ist das Verzeichnis gelöscht. Wir sehen hier mit ls-la, dass dieses Verzeichnis jetzt nicht mehr existiert. Hier oben war es noch. Und jetzt ist es nicht mehr da. Gut, ähm, jetzt wollen wir das Verzeichnis Dokumente. Das gefällt uns nicht so ganz, was wir da reingeschrieben haben. Also wir haben jetzt hier diese text.txt-Datei. Die brauchen wir aber eigentlich gar nicht mehr, deswegen wollen wir gerne den Ordner Dokumente löschen. Das Ganze stellen wir an, ähm, indem wir natürlich wieder RMT machen, so wie gehabt, und Dokumente eingeben. Aber. Das Ganze wird fehlschlagen, weil, ähm, die, weil der Ordner Dokumente nicht leer ist. rmdir funktioniert nicht so, dass es nur das Verzeichnis löscht. Es kann nicht mit Dateien umgehen. Das bedeutet, wir brauchen einen anderen Befehl, um ein äh, befülltes Verzeichnis zu löschen. Und der wäre rm, wieder dieser alte Remove-Befehl, nur dass wir jetzt eine Flag angeben, nämlich minus "-r". Das steht für ähm, recursive oder rekursiv auf Deutsch. Das löscht einfach einen Ordner und alles, was darunter liegt praktisch. Das Wenn wir jetzt hier Dokumente eingeben und das löschen, dann sehen wir hier, recht schön, das Dokument ist nicht mehr existiert hier. Ja, das war's mal zu den Kopier, Verschieb und so Funktionen. Jetzt wollen wir mal den Inhalt einer Datei anzeigen. Ich erstelle jetzt mal kurz eine Datei. Um, das ist ein kleiner Spoiler für die nächste Folge, um, wo wir dann Dateien befüllen. Jetzt sehen wir, dass wir hier, hoppla, hier eine Datei haben, die heißt text.txt wieder und wir sehen, dass die Größe davon 11 beträgt. Das heißt, es steht definitiv was drinnen. Das wollen wir jetzt aber wissen, was drinnen ist. Dazu verwenden wir einfach das Kommando cat, also cat. Das ist eine Kurzform für concatenate. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, warum das so heißt, weil eigentlich ähm, das Konkretionett also steht für anfügen, etwas anfügen. Also ich denke, man kann damit auch Dateien an andere Dateien anfügen. Ja, das, das wird es wahrscheinlich sein. Jedenfalls Einfach so wie die Katze praktisch auf Englisch wird dieses Kommando geschrieben und unsere Datei. Und dann sehen wir hier das, was ich gerade in diese Datei hier reingeschrieben habe. Hallo Welt. Ja, also ziemlich simpel eigentlich, nur ähm, die Frage ist, was wir jetzt tun möchten, Was, wenn wir eine ziemlich lange Datei, ich schaue mal hier, vielleicht hat eine von diesen V-Box Dateien viel Inhalt, äh, nicht wirklich, die hier vielleicht. Ja, hier haben wir eine Datei mit sehr viel Inhalt. Ich habe einfach irgendeine zufällige Datei genommen, weil ich gerade keine lange Datei zur Verfügung habe. Wir sehen hier mit cat ähm, wird uns alles auf einmal ausgegeben. Und das ist etwas unpraktisch, wenn wir eine sehr lange Datei haben. Ähm, weil wenn sie noch länger wäre wie die hier, dann würde sie über den Rand der Konsole gehen. Und dann könnten wir nicht mehr alles lesen. Deswegen werden wir das Kommando less verwenden. Ähm, hier sehen wir einfach die erste Zeile ganz oben. Also hier ist die erste Zeile dieser Datei. Und wenn wir Enter drücken, dann wir werden uns die nächsten Zeilen jeweils angezeigt. Wenn wir das Ganze beenden möchten, müssen wir entweder zum Ende der Datei scrollen. Ah, okay, das beendet nicht automatisch. Ähm, ja, wenn wir das beenden wollen, müssen wir einfach nur Q drücken, also den Buchstaben Q. Und dann wird das Ganze wieder beendet. Es gibt auch ein Kommando, was so ähnlich ist, das heißt More. Das äh, ist praktisch dasselbe, kann aber lustigerweise weniger. Also, zuerst war more und dann kam praktisch die Weiterentwicklung less. Also, man kann sagen, more kann weniger als less. <lacht> ähm, ja, man kann zum Beispiel mit less suchen und ähnliches. Also, es gibt mehr, mehr Funktionen, schlicht und ergreifend. Ja, ähm, äh, wir haben jetzt. Diesen, den, den ganzen Output dieser Datei angezeigt. Nur was ist, wenn wir nur einen Teil dieser Datei anzeigen wollen? Also zum Beispiel sagen wir die letzten 10 Zeilen oder die ersten 10 Zeilen. Dazu gibt es zwei recht nützliche Kommandos, nämlich tail und head, also tail so wie der, der Schwanz eines Tieres zum Beispiel und head so wie der Kopf. Ähm, also In diesem Fall, wenn wir eingeben, tail und wieder unsere Datei, die war .x session errors, dann sehen wir hier nur die letzten 10 äh, Zeilen. Ich glaube, es sind 10. Und dasselbe mit head. Also nicht tail, diese Datei, sondern head und diese Datei. Dann sehen wir die ersten 10 Zeilen. Ja, das ist schön und gut, dass wir die ersten 10 Ze Zeilen anzeigen können. denke euch jetzt wahrscheinlich. Aber was passiert, wenn wir zum Beispiel 15 Zeilen anzeigen wollen oder nur drei Dazu also gibt es eine Flag. Aber das ist nicht wirklich eine Flag, eigentlich nämlich minus und dann einfach eine Zahl. Ich nehme jetzt hier mal 5, dann zeigt das Ganze die, letzt, die letzten 5 Zeilen dieser Datei an. Wenn ich hier minus 50 nehmen, wird es wahrscheinlich die ganze Datei anzeigen, also die letzten 50 Zeilen. TL-0 gibt uns gar nichts. Dasselbe geht mit Head, ich setze mal wieder auf fünf. 5. Wir sehen mit Head-5 hier die ersten 5 die ersten fünf Zeilen ja ähm, das war es eigentlich schon fast jetzt kommt nur noch das letzte ähm, das beste für den schluss aufgehoben praktisch ähm, wir wollen jetzt wir haben jetzt zum Beispiel einen OpenGL-fehler weil ich sie gerade sehe bei unserem display treiber und wollen diesen beheben deswegen suchen wir in dieser Datei ähm, nach OpenGL es kann aber ziemlich mühsam werden, das Ganze mit der Hand zu suchen. Deswegen gibt es hier auch Kommandos. Ich, ich habe vorher schon erwähnt, man kann in ähm, less suchen. Das geht ziemlich einfach, indem wir less.xsession-errors eingeben und dann einen slash, also Schrägstrich, und dann die Datei, äh, den, den, pardon, den Suchbegriff, nach dem wir suchen. Zum Beispiel OpenJL in unserem Fall. Dann sehen wir hier alle Zeilen, wo OpenJL vorkommt. Ja, das ganze geht aber auch konsolenbasiert, mehr oder weniger, mit dem Befehl grep. Ähm, also, grep, das steht für irgendwas, regular expression and print output. Ähm, also praktisch suche eine, einen regulären Ausdruck und ein print found lines heißt und zeige die gefundenen Zeilen an. Das ist ein ziemlich komplizierter Name, also grep ist <lacht> um einiges einfacher. Da geben wir einfach ein OpenGL. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welcher Reihenfolge das geschrieben wird. x schnell. Ja, doch, in dieser. Also man gibt ein Grab, dann seinen Suchbegriff und dann die Datei. Dann sieht man hier auch jede Zeile, wo die ähm, wo OpenGL vorkommt. Ja, man kann hier auch einen regulären Ausdruck verwenden, also wenn wir zum Beispiel Open Stern ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert. Ja, es ist zum Beispiel hier jetzt O Stern, dann sehen wir alles, was mit einem O beginnt. Also jede Zeile, wo ein Wort ist, was mit einem O beginnt. das also es funktioniert auch mit Regular Expressions recht gut. Äh ja, das ist schön, wenn wir eine Datei natürlich durchsuchen wollen, aber was passiert, wenn wir jetzt hier LS... Minus LA ausführen. Und wir wollen eine Datei finden, die heißt text.txt. Das ist bei so einer Liste, bei so einer überschaubaren Liste noch recht einfach. aber wenn wir mal 500 bis 1000 Dateien in einem Verzeichnis haben, ist das nicht so, nicht so lustig. Deswegen können wir ähm, grep auch einen Input zu pipen, sagt man. Es ähm, geht ganz einfach. Wir nehmen hier diesen Befehl, den wir haben möchten. Also Der gibt in diesem Fall den Output auf, den, auf die Konsole zurück. Machen hier ein Pipe-Zeichen, also mit, das geht mit Alt-Gr und dieser äh, kleiner Größe-Taste, neben dem Y praktisch. Nehmen wir so einen senkrechten Schrift, das heißt Pipe-Zeichen. Und dann geben wir ein grep und das Wort, nach dem wir suchen wollen, zum Beispiel Text.txt in unserem Fall. Dann sehen wir hier praktisch diesen Output hier. Nur wurde in diesem Output gesucht, nach oder eigentlich gefiltert, nach Text.txt. Wenn wir hier suchen würden, nach, also Grab würden nach Punkt, dann bekommen wir wahrscheinlich alles, weil überall ein Punkt vorkommt, aber zum Beispiel nach einem. Hm. Nach. Ich überlege gerade nach einem guten Beispiel. Zum Beispiel alle Dateien, die am März, dem 18. erstellt wurden. Dann geben wir einfach hier ein Grep, März 18. Und wir sehen hier alle, wo dieser String vorkommt. Ja, äh, das waren jetzt mal denke ich mal, die wichtigsten ähm, Befehle, um Dateien zu manipulieren, außer, wie schon gesagt, ähm, sie zu befüllen. Das kommt in der nächsten Folge. Das ist äh, ein relativ aufwendiges oder relativ umfangreiches Kapitel. Ja, ähm, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen hier. Ich, mir bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß mit eurem Unix und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.